Hallo, ich bin Kaspar Zehnder. Ich grüße Sie aus Metz, aus einem wunderbaren historischen Gebäude. Metz, an der Grenze zu Deutschland, in Lothringen. Und ich freue mich schon sehr, nächste Woche bei Ihnen in Bratislava zu sein, um mit der Slowakischen Philharmonie ein wunderbares Programm einzustudieren. Wir spielen Werke von Komponisten, die alle sehr viel unterwegs waren. Händel im Zeitalter des Barock, Mozart in der Wiener Klassik und schließlich Bela Bartok im 20. Jahrhundert. Es sind alles Concerti, musikalische Wettstreite, wo Solistinnen und Solisten aus dem Orchester raustreten, um solistisch zu brillieren vor den eigenen Reihen. Von Händel das Concerto Grosso Nummer 1 in G-Dur, von Mozart die Sinfonia Concertante für Bläser und Orchester und schließlich Bella Bartoks Orchestrales Feuerwerk, Concerto for Orchestra, welches er in den 1940er Jahren in Amerika geschrieben hat. Ich freue mich sehr auf Sie. Bis bald und Tschüss.